Jetzt kommen wir zu den Abhängigen. Und die, die beiden Zeiten der Abhängigkeit werden wir jetzt etwas genauer anschauen. Benjamin Wiederkehr, Mitgründer, Mitbegründer und Managing Director von Interact Interact Interactive Things, Entschuldigung. ein ausgewiesener Experte von Interaktionsdesign und seit zehn Jahren in Geschäftsbeziehung mit auch öffentlichen äh, Vergabestellen. Äh, ich lasse dich einfach loslegen. Danke. Gut. Also, vielen Dank. Äh, vielen Dank fürs Hiersein, vielen Dank für die Einleitung. Ähm, genau, ich berichte gerne äh, aus der Perspektive eines äh, Anbieters ähm, und äh, im Hinblick der Abhängigkeit oder Abhängigkeitsreduktion spreche ich hauptsächlich über, äh, wie das durch durch den Einsatz oder die Beschaffung oder Erschaffung von Open-Source-Software äh, äh, angegangen werden könnte. Ähm, wie gesagt, ich äh, bin Geschäftsleiter von Interactive Things. Das ist ein äh, Designbüro für digitale Produkte. Wir arbeiten für äh, private wie auch für öffentliche Organisationen mittlerweile seit zehn Jahren. Ähm, genau. Mein ursprünglicher Hintergrund fachlich ist äh, beides die Gestaltung und Programmierung äh, von digitalen Produkten äh, und äh, spreche deswegen auch aus dem ganz praktischen äh, Alltag äh, eines Anbieters. Ich verwende immer mal wieder zwei Fallbeispiele aus unserer Arbeit, deswegen die kurz hier vorgestellt. Das eine ist gut leben in Deutschland. Das ist ein digitaler Regierungsbericht über die Lebensqualität in Deutschland, den wir für das deutsche Bundeskanzleramt haben gestalten und entwickeln können. Der Open Source Aspekt hieran ist, dass der gesamte Regierungsbericht mit all seinen Komponenten veröffentlicht wurde als Open Source Software. Dass äh, die Charting-Bibliothek, also quasi die eingesetzten Visualisierungen, haben dann auch den Weg in äh, die Publikation Republik, also über, in ein Journalistenhaus gefunden ohne unser Zutun und dann äh, vom Journalistenhaus wurde die Visualisierungsbibliothek dann weitergetragen in ein Projekt äh, für die Statistikstadt Zürich. Äh, ein zweites äh, ein zweites Fallbeispiel, über das ich äh, sprechen oder das ich zitieren möchte, ist äh, die, eine Visualisierungsbibliothek für die Statistik statt Das ist aber eine andere Komponente. Äh, die ist ursprünglich entwickelt worden, um die äh, Generierung von Webvisualisierungen so einfach und effizient für die Statistik Stadt Zürich äh, zu machen wie möglich. Ähm, und der Open-Source-Gedanke daran ist, nachdem das Projekt äh, als Open-Source veröffentlicht wurde, hat dann die Stadt Zürich selber, äh, also mit interner Kapazität, äh, ein, ein Grafische Benutzeroberfläche, ein GUI, äh, für diese Visualisierungsbibliothek geschaffen, auch wieder ohne unser Zutun, um es äh, auch Laienanwender, LaienanwenderInnen äh, einfach möglich zu machen, solche Webvisualisierungen zu erstellen. Ähm, ich möchte einfach kurz einen Schritt zurück machen. Äh, die Relevanz, also die Motivation hinter Open Source Software im Allgemeinen ähm, und als Definition für, für Open-Source-Software äh, dient häufig äh, diese Definition hier, also das ist Software, äh, deren Quellcode äh, unter einer Lizenz äh, veröffentlicht wird von äh, der äh, Innehaber des Urheberrechts. Äh, und diese Lizenz macht es möglich, dass Nutzer äh, den Quellcode einsehen können, studieren können, modifizieren können und auch weiter vertreiben können. Und zwar äh, ohne Diskriminierung äh, betreffend der Nutzerin oder der Nutzen. Und warum sollte man also äh, Open Source Software beschaffen? Äh, Dazu äh, zitiere ich einfach gern äh, David Wheeler, der, äh, diese fünf Faktoren, die, die wichtig sein können in der Beurteilung, ob Open Source oder Closed Source beschaffen werden möchte. Äh, Popularität, viele Open Source Projekte genießen eine sehr hohe Popularität und dadurch eine äh, breite und auch diversifizierte Abstützung in einer breiten Nutzerschaft. Die Verlässlichkeit, Open Source Software äh, wird immer wieder in Studien bewiesen, äh, dass sie äh, sicher gleich äh, verlässlich, wenn nicht verlässlicher arbeitet als Closed-Source-Software. Äh, das Gleiche ist mit der Performance, mit der Leistungskraft äh, von Open-Source-Software. Äh, Skalierbarkeit, also äh, Open-Source-Software äh, bis zu sehr großen äh, Systemen, wie beispielsweise äh, dem äh, Linux-Betriebssystem äh, äh, oder aber auch Skalierung im Sinne von auf ganz kleinen Geräten bis zu ganz großen Geräten. Und dann die Sicherheit, äh, wenn man in der Öffentlichkeit arbeitet, werden Schwachstellen und Hintertüren sehr viel schneller identifiziert und können dadurch sehr viel schneller behoben werden. Und jetzt, was kann aber die Motivation sein, äh, um Open-Source-Software zu erschaffen, äh, besonders für eine, äh, für eine Behörde? Ähm, und das sollte eigentlich auch der Fokus äh, meines heutigen Referates sein. Äh, also was bringt es einer Behörde, äh, eine Individualsoftware zu beschaffen und diese nachher äh, der Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen im Sinne von Open-Source-Software? einer der wichtigsten Aspekte ist sicher die Wirtschaftlichkeit, also wenn wir äh, parallele und verwandte Bemühungen äh, konsolidieren können, das heißt äh, kombinieren können, dann äh, gelingt es eigentlich der breiten Gesellschaft, viel effizienter qualitativ hochwertige Software zu erschaffen, also wir äh, entfernen Redundanzen, wir nutzen Synergien. Äh, Ethische Motivationen. Ich bin nicht hier, um äh, Ethik oder Moral zu predigen. Äh, Open-Source-Software ist äh, ein Geben und ein Nehmen. Äh, grundsätzlich die Nutzung von Open-Source-Software, da kommen keine Verbindlichkeiten äh, mit sich. Äh, es äh, wäre einfach schön, wenn quasi, wo Open-Source-Software genutzt wird, auch wieder äh, etwas zurückgegeben wird äh, in die breite Gemeinschaft. Transparenz, Open-Source-Software zu erschaffen, erlaubt es Bürgern einzusehen, welche Technologien werden von unseren Behörden verwendet und wie funktionieren die. Und Dies scheint mir vor allem mit steigender Komplexität von Technologie, mit Komplexität von Algorithmen ein sehr wichtiger Aspekt zu sein. Die Partizipation. Und hier... Äh nicht nur die direkte Partizipation an der Software selbst, also das äh, äh, Raisen von Issues oder das äh, Submitten von Pull-Requests äh, sehr auf einem technischen Level, sondern auch die Partizipation im Sinne eines Dialogs, im Sinne eines Austausches darüber, äh, welche Technologie äh, eingesetzt wird und wie diese Technologie funktioniert. Und dann... Die Positionierung, also äh, sobald eine äh, Behörde, ein Amt äh, oder eine sonstige Organisation Open-Source-Software zur Verfügung stellt, positioniert sie sich auch in dieser Gemeinschaft als äh, Teilnehmer, als Partner, äh, als Meinungsführer, vielleicht als Vorreiter. Und welche Implikationen hat dies nun auf die ganz praktische Arbeit? Äh, ich verwende ein ähnliches Framework, quasi wie wir vorher gerade gehört haben. Ich beginne mit den technischen Auswirkungen. Äh, Open Source Software wird häufig äh als versionisiertes Repositorium angeboten. Das bedeutet, dass man auch zurückverfolgen kann, wie Open-Source-Software entwickelt wurde. Ein typisches Beispiel einer Plattform, die dies möglich macht, ist GitHub. Das ist einer der populärsten Plattformen. Heutzutage sehr viele der wichtigsten Open-Source-Software wird auf GitHub entwickelt und veröffentlicht. Es gibt aber auch Alternativen, GitLab oder Bitbucket, die dafür genutzt werden können. Open-Source-Software will aber auch ausgeliefert werden, also äh, distributed, ähm, und dies macht es möglich. Also äh, wenn man Open-Source-Software in einem sogenannten Register äh, hinterlegt, macht es dies möglich, äh, dass Entwickler äh, die weitere Open-Source-Software äh, entwickeln und Open-Source-Software verwenden möchten. dazu äh, Diese äh, Open-Source-Software suchen, äh, finden äh, und integrieren können in ihr System. Und NPM ist nur eines der Beispiele. NPM ist ein äh, solches Register vor allem für äh, JavaScript-basierte Open-Source-Software. Nun, wenn man Open-Source-Software veröffentlicht, dann äh, macht es sehr viel Sinn und es macht die Open-Source-Software sehr viel zugänglicher, wenn man... Äh die Softwarearchitektur und auch die einzelnen Komponenten der Software ausreichend dokumentiert. Denn hier geht es ja darum, dass man etwas einen neuen Benutzerin zugänglich macht, was äh, ein Entwicklerteam vielleicht über Monate lang äh, entwickelt hat und dadurch eben diese Eigenkompetenz aufgebaut hat, die vielleicht sonst für andere verschlossen wäre. Also es geht darum, konsistentes Kom die Kommentieren des Quellcodes, äh, die Dokumentation der äh, Softwarearchitektur und dann der einzelnen Komponenten selbst. Dazu gehört auch, dass man dokumentiert, wie eine äh, Software installiert werden kann, wie sie weiterentwickelt werden kann und vielleicht wie sie kompiliert werden kann in ein äh, äh, Softwarepaket, was dann so äh, durch einen Laien installiert, auf dem Computer installiert werden kann. Äh, diese Dokumentation kann beispielsweise direkt im äh, Repositorium der Software selbst äh, geschehen oder auf einer dedizierten Seite oder in einem dedizierten Dokument, wo genau die Prozesse äh, beschrieben werden, die es dann einer Benutzerin äh, einfach möglich macht, die Software zu verwenden, sie zu modifizieren und sie wieder auszuliefern. Zweiter zweite Teil sind die organisatorischen Auswirkungen, äh, die die Entwicklung und die Veröffentlichung von Open-Source-Software äh, an uns stellen. Äh, es gibt wichtige Informationen, die eine Benutzerin über ihr Open-Source-Software-Projekt äh, kennen muss, um das Projekt zu äh, evaluieren, das Projekt zu verstehen. Äh, ganz wichtig natürlich die Lizenz, unter welcher äh, diese Software veröffentlicht wird. Äh, typischerweise gehört ein Readme dazu, was so eine Kurzanleitung ist äh, zu der Software selbst. Es gehört eine Beschreibung der Contributions dazu, also wie jemand einen Beitrag leisten kann zu der Software. Und idealerweise beschreibt man noch einen Code of Contact, wie in der Gemeinschaft dieses Projekts gearbeitet wird. Zu der Lizenz sage ich gleich noch was, aber kurz als Einstieg zu der README. Das ist wirklich eine einfache äh, Freitextdatei, die oftmals im äh, globalen Verzeichnis der äh, Software abgelegt wird und ist oftmals der erste Berührungspunkt, der eine Benutzerin mit ihrer Software hat. Äh, die sollte umreißen, was die Software tut, weshalb sie nützlich ist, wie man sie einsetzt äh, und wie man sie ein äh, anwendet. Das Contributing-File beschreibt, wie jemand einen Beitrag leisten kann zu dieser Software. Da wird beschrieben, wie Beiträge äh, angeschaut werden, wie sie evaluiert werden, wie entschieden wird, welche Beiträge in die Software aufgenommen werden und so weiter und so fort. Also äh, ein Contributing-File öffnet äh, Tür und Tor und lädt zu Beiträgen von Drittentwicklern bei. Und dann der Code of Conduct ist äh, ein Verhaltenskodex, wie man sich äh, als äh, Nutzerin äh, in diesem äh, Softwareprojekt zu verhalten hat. Ähm, da wird beschrieben, äh, wie kommuniziert und wie kollaboriert wird und da wird auch beschrieben, wie verfahren wird, falls jemand den Code of Conduct äh, verletzt. Eine Plattform nun wie äh, GitHub äh, und ich bin in keiner Weise ein Vertreter von GitHub, äh, aber eine Plattform nun wie GitHub, die unterstützt äh, Entwickler äh, auch dabei, solche Community Best Practices einzuhalten. Wir sehen hier so auf der rechten Seite eine automatisierte äh, Checkliste, die äh, Open Source Software Projekte äh, Anschaut, äh, sagt, was noch fehlt, respektive was bereits erfüllt wurde, äh, um diese äh, Best Practices der Open Source Entwicklergemeinschaft äh, zu erfüllen. Ähm, sobald Software als Open Source veröffentlicht wird, hat man ja eigentlich Nutzer, Nutzerinnen eingeladen, äh, diese zu nutzen und aber auch dabei zu. Träge zu leisten. Und solche Beiträge, sogenannte Pull-Requests oder Problem- und Fehlermeldungen, sogenannte Issues, die werden auf solchen Plattformen verwaltet. Dazu braucht es Zeit, dazu braucht es Aufmerksamkeit, dazu braucht es aber auch Rollen und Verantwortlichkeiten. Und für jedes Open-Source-Software-Projekt äh, sind die Aspekte äh, vor der Veröffentlichung genau zu definieren. Und auch die beste Dokumentation, die schützt, respektive, hilft nicht allen Nutzern, allen Nutzerinnen, ohne Fragen mit einer Software umzugehen. Das heißt, es lässt sich nicht vermeiden, dass auch Anfragen oder Anregungen direkt an die Anbieterschaft kommen. Und auch hierfür wieder ist Zeit einzuplanen, ist oftmals Budget einzuplanen und ist klar, die Rolle und Verantwortlichkeit zu definieren. zu den rechtlichen Auswirkungen äh, dann nehme ich mich etwas zurück es gibt heute Nachmittag eine Session die heißt ask a lawyer please ask the lawyer äh, vielleicht von meiner Seite einfach äh, so viel dazu äh, damit eine Software Open Source ist braucht es tatsächlich eine entsprechende Lizenz es gibt unterschiedliche Lizenzen es gibt eine Handvoll sehr populärer und dann äh, ein sogenannter Longtail von äh, eher äh, äh, etwas obskureren Lizenzen. Und ein guter Startpunkt, um sich darüber zu informieren, ist Choose a License. Äh, da wird in äh, einfachem Deutsch oder eben halt in Plain English äh, die einzelnen oder die populärsten äh, Lizenzen beschrieben. Und äh, anhand von einem Fragebogen kann man zu seiner Ideallizenz kommen und die Lizenzen werden dann in äh, normalem Text abgebildet und es wird auch aufgelistet, was ein Benutzer unter einer gewissen Lizenz darf und was äh, man nicht darf. Und hier ist ein wichtiger Punkt, den ich unbedingt anmerken möchte, ist viel Open-Source-Software basiert und verwendet, respektive integriert bestehende Open-Source-Software. Im Fall von der SSZ Visualisierungsbibliothek sind das 984 unterschiedliche Softwarekomponenten, die in der Software drinstecken. Und die werden alle unter unterschiedlichen Lizenzen veröffentlicht. Und Es ist einfach wichtig zu verstehen, dass ein Open-Source-Software-Projekt, was äh, als Individualsoftware entwickelt wird, äh, die Lizenz betrifft nur den projektspezifischen Source-Code, lässt aber die unterschiedlichsten Lizenzen der integrierten Komponente komplett intakt. So, äh, als Abschluss, äh, respektive als er Empfehlung äh, von meiner Seite, ein kleiner Spickzettel äh, für Ihr nächstes Open-Source-Projekt. Ähm, es gibt diese Aufgaben äh, open source software äh, heißt nicht einfach nur, man schaltet ein Git-Repository von private zu public. Äh, damit ist es noch nicht getan äh, und deswegen äh, diese zwei, drei Aufgaben, die man berücksichtigen sollte. Während der Konzeption braucht sicher einen Grundsatzentscheid. Ist eine Software, die geschaffen werden soll, äh, als Open Source zu veröffentlichen oder nicht? Ähm, das kann gesamthaft sein, das kann aber auch auf Individualkomponente äh, entschieden werden. Dann braucht es einen Lizenzentscheid, welches ist die passende Lizenz. Ähm, die beiden Fallbeispiele, die wir äh, äh, bei den Fallbeispielen, die ich gezeigt habe, kommen zum einen die MIT-Lizenz äh, ins Spiel und zum anderen äh, die bsd 3 class lizenz also unterschiedliche Projekte mit unterschiedlichen Lizenzen. Man sollte sich eine Veröffentlichungsstrategie überlegen, wofür wird die Software veröffentlicht und wie wird das geschehen, und danach auch eine Strategie definieren, wie diese Software unterhalten wird, sobald sie veröffentlicht wird. Während der Realisierung benötigt es eine passende Architekturwahl zu, wie die Software nachher veröffentlicht und unterhalten werden soll, eine passende Infrastruktur, welche Plattformen äh, und wie wird damit umgegangen, eben das saubere Kommentieren des Quellcodes, das Dokumentieren der Architektur und der Komponente, ähm, sowie das Dokumentieren der Installationen und Entwicklungsanleitungen. Und dann bei der Einführung, das Dokumentieren äh, und Veröffentlichen der Benutzerinformation, äh, ein Prozess haben, um Fragen und Anregungen beantworten zu können. Ein Prozess haben, um Beiträge und Probleme äh, äh, integrieren, respektive bearbeiten zu können. Und schlussendlich auch das Ankündigen und Bewerben eines, äh, einer neuen Software bei den Interessegruppen. Äh, nur weil die Software jetzt Open Source ist, heißt das noch nicht, dass Sie die Leute finden. Das heißt, äh, einen aktiven Beitrag zu leisten, äh, dass ein neu geschaffenes äh, Angebot, wie jedes andere Angebot, dass dies auch äh, prominent bei den entsprechenden Benutzergruppen platziert werden soll, äh, beworben werden soll, ähm, darf man nicht vergessen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Benjamin, für diese Ausführung. Der Designer drückt durch, du hast wunderschöne Slides. <lacht> Chapeau. Frage, du hast jetzt die letzten zehn Jahre solche Situationen erlebt und deine Erfahrungen jetzt gesammelt. Zwei Fragen. Was sind die Hürden, wenn du ein Gegenüber überzeugen musst dafür? Wer sind die mit den, mit den größten Vorbehalten und hat sich das verändert die letzten zehn Jahre? Also die mit den größten Vorbehalten, die kommen aus der Privatwirtschaft, die kommen nicht äh, aus, der äh, aus dem öffentlichen Sektor. Äh, in der Privatwirtschaft sch scheint es schwieriger zu sein, äh, die Gründe dafür zu finden. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber auch äh, vom öffentlichen Sektor sicher einen stärkeren Zuwachs gesehen, dass das Open Sourcing quasi bereits Teil der Ausschreibung ist oder während der Projektarbeit quasi thematisiert wird und dann ein, entweder ein Meinungswechsel oder einfach erst einmal ein, ein Bewusstsein geschaffen wird, aha, das könnte man. Und man diskutiert über die Vor- und Nachteile und, und erreicht dann quasi so wie einen Entscheid. Aber ich habe das Gefühl, wie mittlerweile ist weniger Aufklärung und weniger äh, Gründe suchen wichtig. Äh, ich habe schon das Gefühl, dass, dass dies in einem Bewusstsein da, also, dass es diese Option gibt oder? Äh, und dass gewisse Vorteile darin gesehen werden, äh, was vielleicht auch Teil des Vortrags ja sein soll, ist auch zu sehen, dass es halt dann auch versteckte Aufgaben mit sich bringt. Für die Vergabestelle. Für die Vergabestelle. Genau. Und was, was bedeutet das? Ist das aufwendig? Ist das viel? Oder kann man das dann auch dem Lieferanten überlassen, dass es dieses Open Sourcing zu betreiben und zu betreuen? Ob das dem Lieferanten überlassen wird oder ob das dann in-house gemacht wird, spielt ähm, quasi keine Rolle. Aber wichtig ist, dass es jemand macht. Äh, oder dass Open Source Software einfach da ist und dann verrottet quasi. Das wäre ja das Schade. Ähm, ich habe das Gefühl, die Aufwände sind äh, im Sinne der äh, sauberen Kommentierung, umfang-, umfassender Dokumentation usw. So das ist gute Softwareentwicklung ohnehin. Das heißt, das gehört eigentlich mit dazu. Ähm, es gibt einige Aufgaben, die wahrscheinlich mehr Aufwände äh, generieren, die äh, getätigt werden müssen. Bestens. Jetzt gebe ich das Mikrofon ins Publikum. Fragen? Da ist ein Erste. Sie haben gesagt, dass zuerst ein Grundsatzentscheid gefällt werden muss, ob Open-Source-Software beschafft werden soll oder nicht. Meine Frage ist, können Sie sich auch vorstellen, dass in einer Beschaffung das bei der Ausschreibung noch nicht klar ist und unterschiedliche Anbieter mit unterschiedlichen Ansätzen anbieten könnten? Ich, ich glaube, wenn es nicht klar ist, gehen wahrscheinlich die meisten Anbieter davon, also die ein die meisten Dienstleister davon aus, dass es nicht Open Source gemacht wird. Entsprechend wird wahrscheinlich äh, keine Aufwände eingeplant oder, für das Open Sourcing. Äh, das könnte halt dann quasi wie dazu führen, dass während dem Projekt also wie ein Change Request entsprechend gemacht werden müssen. Wenn man quasi während der Entwicklung merkt, hey, da gibt es einzelne Komponenten, die wären sinnvoll äh, zu veröffentlichen, lass uns die veröffentlichen, muss man einfach ein Gespräch führen darüber, okay, welche Aufwände generiert das und wie stehen die im Gesamtverhältnis. So, aber das ist, das ist absolut der Fall, dass dies passiert. Also, dass zu Beginn noch nicht klar ist, vielleicht gar nicht thematisiert wird, also nicht dafür oder dagegen äh, entschieden wurde und dass das dann der Appetit beim Essen kommt. oder Also, dass wenn Dinge geschaffen werden, wo man merkt, hey, die könnten für andere Ämter, für andere Behörden, äh, für andere Organisationen Sinn machen, dass man sich dann dafür entscheidet. Und dann, glaube ich, ist einfach wichtig, dass man äh, ehrlich miteinander ist und sagt, okay, da kommen mehr Aufwände da auf uns zu bei der Realisierung, wir aber auch nachher beim Betrieb. Ähm, und wie sind die Hand zu haben? So sehe ich, aber sonst sehe ich eigentlich da nicht, dass das irgendwie ein Problem ist, Aufbringen würde. Vielleicht noch eine Zwischenfrage von mir. jetzt Beispielsweise das deutsche Kanzleramt. War ja. man da dann stolz, dass andere die gleiche Software gebrauchten? Oder war das eher, ja, so meinten wir das dann doch nicht? Also, das <lacht> ist es. Ja, also die waren sehr, also die waren zum einen, da war es ganz klar Anforderung zu Beginn weg. Ähm, was, was für uns etwas überraschend war, aber, aber geschätzt, also das war eine, eine sehr positive Überraschung. Ähm, der Aufwand auch des Open Sourcing hat sich da in, in sehr in Grenzen gehalten, weil eben quasi sauber dokumentiert, dann auf öffentlich geschaltet, aber kein großes Hausieren, kein großes Bewerben. Ähm, und, und nichtsdestotrotz eben hat äh, die äh, Republik gewisse Aspekte äh, zur Weiterverwendung dann darin gefunden und, und, und eingesetzt. Und das macht schon, also das macht, ich hoffe, Anbieterschaft stolz, aber das macht sicher auch äh, Dienstleisterschaft stolz. Weitere Fragen da sein? Ja. Äh, herzlichen Dank. Also, ja. Aus, als, aus der Antwort von Gade schließe ich auch, dass, dass es grundsätzlich möglich ist, zum Vornherein im Rahmen einer Ausschreibung äh, äh, ausschließlich eigentlich Open-Source-Software äh, im Rahmen der Realisierung dann zu verlangen. Also, Schließt man damit nicht sozusagen proprietäre Software zum Vornherein aus? Kann man, kann man das machen? Also das wäre ah, wär für die Frage ähm, quasi. Ähm, also wie proprietäre oder Open Source Standardsoftware zu beschaffen, ist das richtig? Ja. Aha, dazu weiß ich leider zu wenig, weil wir Individualsoftware entwickeln. Da ja, möchte ich ganz kurz Thomas schon Vor. Ja, ich äh, betrachte das gerne kurz aus äh, einer juristischen Sicht. Ich finde es schon heikel vorzugeben, äh, dass eine beschaffte Software Open Source sein muss, weil es doch eine Einschränkung des Wettbewerbs ist, die im Einzelfall sehr gut begründet sein müsste. Also man, die Beschaffungsstelle müsste schon aufzeigen können, dass ihr spezielles Bedürfnis nur mit Open Source Software gedeckt werden kann. Das möchte ich nicht ausschließen. Äh, mir fällt aber jetzt kein Beispiel ein. Ich würde eine Beschaffungsstelle eher empfehlen, das Bedürfnis allgemeiner zu formulieren, also eine Software, die möglichst wenig Abhängigkeiten vom Hersteller generiert. Das kann man mit Open Source äh, äh, sicherstellen bis zu einem gewissen Grad, aber auch, wie wir gehört haben, mit anderen Maßnahmen. Besten, weitere Fragen? Da hat es doch noch einige. Dankeschön. Mich interessieren die Abhängigkeiten bei Open Source Projekten. Ich habe Open Source, aber mein Partner passt mir aus irgendeinem Grund nicht mehr. Übernimmt eine andere Firma dieses Open Source Projekt auch zum Beispiel, auch wenn es gut dokumentiert sein sollte, was meiner Meinung nach praktisch nie der Fall ist? Ja, ja, das, ist, also, ja das ist eine hervorragende Beschreibung der Realität. <lacht> <lacht> äh, Software wird entwickelt basierend auf gewissen äh, Bedingungen, aber auch auf, basierend auf gewissen Präferenzen, oder? Und äh, die Entwicklung der einen Firma, wie das entwickelt wurde, passt vielleicht der Entwicklung der zweiten Firma nicht. Und entsprechend würden sie vielleicht eher empfehlen, das neu zu machen. Ähm, ist eine absolute, ist eine Realität. Ähm, aus also meiner Sicht ist es nicht ein Argument quasi dagegen, die Software als Open Source zu veröffentlichen, aber es ist so wie ein Reality-Check, dass nur weil es Open Source ist, ist es nicht automatisch, dass dann nachher hunderte andere Firmen mit dieser diese Software einfach nehmen und stringent weiterentwickeln. Also ich verstehe das Problem absolut. Eine Frage zur Abhängigkeit vom Support, also Beispiel Bundeskanzleramt nochmal, das wird weiterentwickelt, die Anfragen, wer bezahlt dann letztendlich die Anfragen, die aus der Open Source Community kommen, zu dem Softwareprodukt, also wie lange bin ich abhängig und ich muss ja dort entsprechend auch Ressourcen und Budgets äh, einplanen. Genau, also ja, das ist eben äh, einer der, der, der wichtigen Punkte, die ich sehe für den Betrieb, also für den Unterhalt äh, quasi. Der laufenden Software selbst, dazu kommt eigentlich noch so wie der Unterhalt des äh, Open Source Software Repositoriums, äh, wo eben dann äh, Anfragen, Pull Requests und so weiter äh, verarbeitet werden müssen. Aus meiner Sicht gehört das in einen, äh, einen Maintenance-Vertrag hinein, also dass man quasi die Maintenance äh, für den Betrieb der laufenden Software, wie aber auch quasi äh, das Pflegen des äh, äh, offenen Quellcodes gewährleistet und das entsprechend da. Äh, ein, ein Budget on demand oder so, je nach, wenn man vielleicht mal die Größenordnung äh, versteht, äh, dass man dafür ein entsprechendes Budget hat. Aus meiner Sicht ist das quasi am besten getan durch äh, den Dienstleister selbst äh, und in der Zahlungsverantwortung aus meiner Sicht von der Beschaffungsstelle. Da war noch eine Hand. Genau, das wäre dann die letzte Frage. Ja, vielen Dank. Ähm, ich nehme an, Sie ab, gehört zum ähm, fast zum Frühstücksfernsehen oder zum zumindest zum Morgenkaffee. Aufgrund welcher Kriterien entscheiden Sie, ob Sie äh, ein Angebot einreichen oder nicht? Also, welche Kriterien sind zentral für Sie, um zu sagen, Okay, da habe ich eine Chance oder da habe ich gar keine Chance. Worauf schauen Sie? Ähm. War nur eine Frage. Nein, also. ich, ich versuche, was ist eine sinnvolle Antwort. Also auf der einen Seite arbeiten wir. Das ist richtig, dass wir für den öffentlichen Sektor arbeiten, aber es ist eher quasi im unteren Prozentsatz unserer gesamten Arbeit. Ich glaube, die wichtigsten Aspekte für uns, weshalb wir eine Einreichung machen würden, ist, wenn das fachlich sehr gut zu uns passt. Und wir, wir arbeiten sehr stark an datengetriebenen Produkten. Das heißt, sobald das weiter weg von unserer fachlichen Kernkompetenz geht, macht das für uns. Eigentlich keinen Sinn. Wir sind ein Team von 15 Personen. Das ist, wir haben nicht die Kapazität wie, wie andere Firmen. Entsprechend äh, genau, macht es für uns keinen Sinn, für zu viele Projekte so wie in den Ring zu steigen, um, äh, um uns dafür zu bewerben. Also wir, versuchen eigentlich ein, also wir haben einen sehr schmalen äh, Fokus für, für äh, Ausschreibungen, die für uns sinnvoll sind, respektive wo wir glauben, dass wir einen sinnvollen Partner sind. Also, ich glaube, so die, die fachliche Kongruität zu dem, was wir anbieten und zu dem, was gewünscht wird, ist für uns das wichtigste Entscheidungskriterium. Besten Dank. Noch einmal herzlichen Applaus jo. für Benjamin Wiederkehr. Vielen Dank.